Außerdem macht in 14 Tagen daheim, schon am ersten Abend waren die Partisaninnen bekannt, schon daheim wieder. 14 Tage war sie daheim. Der Urlaub ist aus, so was werden wir machen, Mutter. Die Mutter hat wieder geweint. Weil was sag, mich verspricht mit solchen Sachen, die Jungs werden es vernichten. Mutter, es hilft nichts. Ich werde nie mehr zurückgehen. Ich kann nicht zu denen gehen, die uns zum Tode verurteilt haben. Und so bin ich gegangen, und der Kommandier von den Partisanen hat gesagt, wir kommen, dich abholen, so viel, dass die Heimischen nicht äh, äh, ausgesiedelt oder beziehungsweise eingesperrt werden. dass er, äh, die nicht hier reinkommen wegen mich. haben sie ist gekommen, die Partisanen, hat sich gemeldet, nicht gemeldet und der Kommandier hat mir aber gesagt, abends bin ich fort, ich abgeholt, habe hab, hab hab hab hab die militärische Ausrüstung also. Ich kann nicht kommen, und dann, aber am nächsten Tag habe ich den, den Kommandier von der Partisanen getroffen und habe gesagt, warum sollen sie nicht zu mir kommen? Und dann habe gesagt, sie wissen sehr, wohin sie, sehen, wo sie hören, gehören. Das ist leicht zu sagen. Das war leicht zu sagen damals, aber was zu tun, das war aber nicht so leicht, aber Gott sei Dank, damals haben sie Klammhurt bombardiert, die Engländer, und dann äh, sind die von der Polizei nachgefragt gekommen, ob ich mich schon wo gemeldet habe. In dem Tag haben sie Klammhurt bombardiert und die Mutter hat immer gesagt, äh, äh, vielleicht ist aber der Piper in den Fliegerangriff umgekommen oder was. Und die Mutter war so schlau, da waren in Bleiburg illegale Mitarbeiter der Aktivisten. Und die Mutter hat einer von denen, äh, Mitarbeiterin, in 14 Tagen oder drei Wochen einen gemacht und zu der Frau hingetragen. Die Frau hat noch einen Packel auf die Post gegeben, auf die meine Adresse vom Militär, als ich früher, wohin ich mich melden sollte, nach dem Urlaub, das Packel wieder zurückgekommen. noch so sind die Packel hergegangen und, und